Servus Leute, heute seid ihr König. Ich habe euch ja gefragt, auf sogar nach Vorschlägen für Video Und heute werden wir genau diese durchführen. Aber weil eure Vorschläge so hart sind, kann ich das niemals alleine machen. Deswegen unterstützt mich heute mein kleiner Bruder Marius. Und hinter der Kamera meine kleine Schwester Luise. Dann los! My Foxy sagt, mach mal einen ekligen Smoothie. Hauen wir dich rein, dann ist schon eklig. Willkommen bei Niki Smoothie Willkommen bei Snicky. Äh, Willkommen bei Nicky's Funky Smoothie Küche. Heute machen wir einen ekligen Smoothie. Die Grundlage bildet Orangensaft. Mm, lecker, lecker Orangensaft. Reinkommt ein Butterkeks. Butterkeks, schön. Ja, ja, ja, ja. Schlagen wir ein Ei rein, ne? Mh, mm, Ey, mit Schale muss es sein. Und Butter schön. Erde, lecker, lecker. Erde, alles gute Sachen. Prost, sage ich da nur. Ah, lecker Movie. Jason1007 sagt, ich mache den größten Punkt, Punkt, Punkt der Welt. Ich mache den größten... Ich mache den größten... Luke3M sagt, mach mal ein paar Lifehacks. Gut Leute, Lifehacks für die Natur. Ihr habt Durst, es ist früh, sucht euch ein gutes Blatt, der meistens Tau von der Nacht nach oben. Und ihr könnt das erste Tropfen Wasser am Tag genießen. Oh, ein gutes Exemplar! <lacht> Raphael996 sagt, mach mal wie wie ich. Endlich, Tagesburger sagt, ich soll jemanden einen Ei am Kopf schlagen. Ah, ah. Sieht man was? <lacht> ja! Was? Ah. <lacht> waschen, abgeschlossen. Brumm, Gurke und Lekoala sagen, ich soll mal einen Song aufnehmen. Marius? Ja, dann nehmen wir mal einen harten Gangster-Rap-Song auf. Ah, Nicole, Subotin sagt, geh dich umbringen. Miss Happy 2006 fragt, wie dumm ich bin. Sieht mal was? Ja. Gar nicht. KS Nike, YouTube sagt, ich soll 1000 Center Shocks essen. Niki, ich habe gerade einen Anruf bekommen. 1000 Center Shocks sind unmöglich. 1000 Center Shocks? Kinderspiel. Ich habe jetzt hier 1001 und Center Shock. Die werden wir jetzt mal auspacken. Niki, das sind nur 1.000. Hier, 1.001. Ich hab schon die Hälfte von dem einen gelesen. Fuchs aus, dann haben wir noch was. Versuch den Namen vom nächsten, Video nächsten Typen zu sagen, mit dem Center. Das Man drauf. kann sie alle kaum. Niki! Er ist noch unter uns. Das war knapp. x.hn sagt, ich soll mir die Augen verbinden und etwas lecken. Marius, such mal was zu lecken. Ich habe das perfekte Suchobjekt gefunden. Es ist dieses Exemplar. Und jetzt werde ich einen Nicke zum Schlecken gehen. Wir wehe es ist, eine Spritze. Ich strecke einfach die Zunge aus, okay, und ich halte das hin. Nicky, bist du dieser Übung gewachsen? Mach die Zunge schön lang. Was ist das? Ein Stöpsel? Von, ist das unserer? Weil es ist ein fremder Stöpsel, Wo ist es? Es gibt sie Was ist es? I don't know. Eine Nuss, okay. <lacht> Entfremd. Das geht ja noch? <lacht> Aria, Abdallah, Zotent, Viktoria, Dragomir, Elf und Jutchen sagen, ich soll mal versuchen, nicht zu lachen. Der Marius und ich werden uns jetzt einen Schluck Wasser im Mund geben, werden uns gegenüber setzen und versuchen, den anderen zum Lachen zu bringen. Wer das lacht, spuckt Wasser, habe ich gesehen, und wer das Wasser spuckt, verliert. Das siehst du siehst sowas? Ja, ich habe es einmal gesehen. Ja, wer spuckt, wer spuckt, der verliert. wird nass und verliert. Nein, er wird nicht nass. <lacht> <lacht> Gut, ah ja. let's go! ich Hm. Hm. Hm. mhm, mhm, mhm, mhm, mhm, Ich kann das nicht! mhm, mhm, mhm, mhm, mhm, mhm, mhm, mhm, mhm, mhm, mhm, mhm, mhm, mhm, mhm, K, X, E und C-Block. Ah, sind an. Der Boden ist Lava, das Handtuch ist Leo. Wer den anderen runter hat verloren. Ich darf nur mit meinen Zeigerfingern kämpfen. Ach so. Go! Ah! Hoppla, geschummelt! Ich habe meine Hände benutzt. Okay, nochmal. Ah, ah, ah, Spritzen am Boden. Danke. Fürs ...zusehen. sehen. Ach danke an dich, Marius, fürs am ähm Kopf hauen. Und Luise, danke für dich, für die coole Kameraführung. Wird euch gefallen? Hat es gut gemacht? Gibt einen Applaus, gebt ihr ein Like. Jedes Like ist für die Luise. Abonniert, falls ihr noch nicht abonniert habt, folgt sie auf meinen sozialen Netzwerken und wer langsam fange ich an zu picken. Und zu stinken. Habe ich was vergessen? Was sage ich noch immer am Schluss? Hier kommt ihr zum nächsten Video. Hier kommt ihr zum nächsten Video, das habe ich noch nie gesagt, okay. <lacht> hier abonniert ihr und hier ist auch noch ein anderes Video. Hier ist das vorletzte Video. <lacht> Schönen Tag noch!